So, ein Kilometer noch, da geht es jetzt durch die Ortschaft durch und das mit den feiert das war wirklich, eine, das ist anscheinend da die Route der Vasen. Vasco, Ruta der Wasser, Vasco oder so, und da war so Tonkrug abgebildet. Also dürfte es da recht bekannt sein für Tonkrüge. Also wenn ich weibliche Zuschauer habe, falls ihr mal Vasen braucht, das ist eine gute Location. Ah, Schaut, schon wieder so ein schöner Park. Mm. Und du habe ich ja. auch. Die Ortschaft heißt Kuroka. Kuroka. Kurocha. Kurocha wahrscheinlich. Ja, jetzt bleiben wir gleich live dabei. 700 Meter Tankstelle. Jetzt spuckt sie noch nicht, also ich gehe davon aus, dass wir es schaffen. Mei. Ich glaube, ich werde sie Susi nennen, die Susi. Ah, was haltet jetzt von Susi? Irgendwie passt der Name zu ihr, Susi. Glaub was da überall los ist. Oh, jetzt freue ich mich schon auf ein kaltes Getränk. Schon wieder Markt. Wahnsinn. Schon wieder eine extrem schöne Ortschaft. Aber mir ist jetzt zu warm, dass ich da jetzt stehen bleibe und ein bisschen was mache. Aber ja. Unten ist der Kirchplatz. Und da vorne müsste die Tankstelle sein, noch 230 Meter. wir haben hoffentlich auch was zum Trinken. Noch eine Kirche. also mit einer Kirche gibt es hier keinen Wirtschaftsfrieden. Google Maps hat das richtig mit der Tankstelle? Ja, das da vorne schaut man schon so aus. Jawohl! Eine Tankstelle mit dem Tankstellen-Shop? Nein, haben sie nicht. Hm, fahren wir da vorne in den Schatten. So, 264 Kilometer ein Dank, jetzt schauen wir mal, was wir rein tanken. Was kostet der Sprit? Ist nicht angeschrieben. 9,04 Liter habe ich nicht und 260 km gefahren. Das geht jetzt nicht mehr im Kopf. So, stellen wir wieder auf Null. Und jetzt gehen wir was trinken. Aber ich gerne irgendwo sitzen. Okay, da fahren wir jetzt nach links. Nach Morelia. Direction. Da ist nichts zum Sitzen. <lacht> Umdrehen mag ich aber auch nicht. Na, wird schon was kommen. So, da gibt's jetzt was zum Trinken. Hm, da gibt's noch Eis. Und drüben. Hey, Restaurant Mitzi. Die Mitzi ist da. Die werden wohl was zum Trinken haben, oder? Ich glaube schon. Oder da drüben die Bar, da drüben die Bar. Hoppa. Zum Luisito. Gott sind neue Chilis. Chiles haben sie gesagt. Schaut interessant aus. Mh, Topales, Kakteen. Das ist echt cool. Ich habe einen Hulzkohlengrün mitnehmen. Restaurant. Topales. Und Totillas. Da kannst du wirklich authentisch essen. Ich werde das da verlinken, glaube ich. Leider habe ich keinen Hunger. Mmh. So jetzt haben wir mit einem Coca-Cola Zero gestärkt und wieder was für die Plastikwirtschaft gemacht. Cogina äh, Luisito 13 Verlinkt es. Wenn jemand da in der Gegend ist, ich glaube da kannst du wirklich super gut einheimisches Essen essen. Das hat echt verdammt gut ausgeschaut. Und weiter geht's Bissel in die Berg. Schaut schon wieder sehr kurvig aus da rauf. Ha, ha. Oh, ich hasse das Autobahnfahren Das ist schon mit einem normalen, starken Motorradler Chance, aber mit, mit der Italica mit der Susi, ich hab's jetzt drauf, da das ist die Susi. Ist das noch ein bisschen anstrengender? Da, jetzt muss ich da vorne wieder umdrehen und anscheinend. Also auf der Autobahn fahren sie schon teilweise wie die Iren. Wie die mhm. Der Gaul passiert da scheinbar. Ja. Ja, da scheint mir das Zentrum von Götzia zu sein. Schaut recht nett aus. Da sicher ja. wieder ein paar Kirchen da und ein Hauptplatz. Und da ist schon der Park man Okay, das ist einbauen. Mhm. Danke. Ja, ich glaube, dass das da schon ziemlich sicher der Hauptplatz sein wird oder das Hauptstraße. Zwei klar, Klass, irgendwas zum der kaffee oder so. Kaffee, aber wir muss zum Sitzen. Da gibt es mal nichts. Scheint mir ein bisschen unspektakulär zu sein, die Ortschaft. Vielleicht fahre ich heute auch noch weiter. Hm. Eigentlich wollte ich da in Guizé schlafen, da gibt es aber keine Unterkunft. Ah, fahre weiter. Da noch 30 Kilometer, eigentlich wollte ich. Gut, Eigentlich wollte ich heute nicht mehr fahren, aber egal. Ja. Zu meinem Kaffee bin ich auch nicht gekommen und habe nicht wirklich was gefunden. Also, das Startradl ist nicht wirklich einladend. Es ist nicht wirklich was auf gut steirisch, die Yellow auf die Ecke. das soll einer verstehen, warum die Rampen beim Ausfahren, wo du beschleunigen kannst, ist okay. Ja, okay, der See ist anscheinend trocken. <lacht> da ist nichts mehr. Aber vielleicht kommt wir da vorne was für ein Kaffee. Ich habe vorher gesagt, dass ich in den Bundesstaat gewechselt habe. Also die Ortschaft heißt einmal Chur Churiria und der Bundesstaat heißt jetzt Guanayato. mit Churkan rausgefahren. Irgendwie mit dem Essen stand, bin ich da nicht so glücklich. es ausschaut, gibt es nicht wirklich viel. Hm, mal schauen. Da bin ich jetzt neugierig, was ich kriege. Ich habe einfach gesagt, ich habe Hunger. Und sie hat ein Händel gibt Ich habe gesagt, ja, passt. Jetzt, da kocht die Mami da selber auf. Die hat gerade den Kopftopf aufgestellt. Jetzt gibt es noch Wasser mit Dambarindo. Ein Dambarindo Wasser kriegt, das ist schon mal nicht schlecht. Hm. Das ist was typisch mexikanisches. Die Mami. Was soll name? nehmen? Du ein nombre? Yo your... me llamo yo. Okay. Isabel? Isabel? Ah, Isabel. Schaut ja, richtig lecker aus. Mm. Gracias.